Also, ich möchte euch heute meine Bachelorarbeit ein wenig näher bringen. Der Titel war Untersuchung potenzieller Umami-Geschmacksstoffe und Verstärker auf Rezeptorebene. Es sind jetzt wahrscheinlich sehr viele unbekannte Wörter, deswegen der Titel für euch: Umami und das Essen schmeckt besser. Also, der Geschmackssinn hat bei uns Menschen fünf verschiedene Richtungen. Süß, wie Honig, salzig, bitter, sauer und Umami. Umami wurde 1908 entdeckt, ist aber in der westlichen Welt erst 2002 angekommen. Ähm, die attraktiven, also das heißt, die Geschmacksrichtungen, die ein Wohlbefinden bei uns auslösen, sind Süß und Umami zum Teil sauer, wenn es nicht zu sauer ist und bitter, aber Bitter und sauer sind eher ähm, Geschmacksrichtungen, die uns ja, vor Gefahrenstoffe schützen sollen. <lacht> so, womit habe ich mich beschäftigt in meiner Bachelorarbeit? Eher mit der Grundlagenforschung. Ich habe geguckt, welche Substanzen Umami schmecken und Wozu brauche ich Umami, um halt Speisen schmackhafter zu machen, weil es ein attraktiver, also ein wohlempfindender Geschmack ist. Und damit kommen wir endlich zur Begriffsklärung. Umami ist japanisch und bedeutet fleischig, herzhaft und wohlschmecken. auf Englisch delicious. <lacht> und Umami, also das erste... Was der Japaner gefunden hat, war Glutamat, was wirklich Umami schmeckt. Und Glutamat ist eine Aminosäure. Und sie kommt ähm, vor allen Dingen in Fleisch vor, Tomaten, Käse, Fisch. Ja. Also, wenn ihr eine reife Tomate habt, dann hat das einen eigenen Geschmack. Ihr könnt nicht sagen, dass das salzig, süß ist, sauer, bitter. Es ist halt Umami. Oder wenn ihr an Fleisch denkt, wie ihr den Geschmack beschreiben würdet. <lacht> Und Ich habe mich halt damit beschäftigt, also ein Geschmacksstoff aktiviert einen Rezeptor. In diesem Fall ist es ein Rezeptor, der T1R1 heißt. Das ist ganz einfach. Das ist ein... Rezepte der Geschmacksfamilie 1, also t 1 Rezeptor, Deswegen T1R1. Und der sieht so aus: Pac-Man! Yeah! <lacht> <lacht> Habt ihr irgendwie einen Laser? Oder? Also so ein ich hab einen Also ja. Sonst hätte ich jetzt das infrarot geholt. <lacht> Ey, das funktioniert unglaublich gut für Vorträge. <lacht> Fragen Sie ab, Rock. Von den dual use kannst du gleich noch wissen, wie die Lautemperatur ist oder die Wandtemperatur. <lacht> <lacht> Also das ist die Zellmembran, in der Zellmembran sitzt der Rezeptor und der Rezeptor sitzt auf unserer Zunge, auf dem Zungenepithel. Und da kommen halt Haufen Geschmacksstoffe, wenn wir etwas essen. Und zum einen sind halt in unserem Essen, vor allem bei proteinreichen Essen, Aminosäuren drin. Und die ähm, gelangen dann zum Rezeptor, der so schön aussieht. Es ist ein Dimer, aber nur eins. Achso, die mehr heißt es steht aus zwei Teilen. <lacht> Und das ist der wichtige Teil, da binden halt die ähm, Aminosäuren dran. Und ich habe mich halt beschäftigt, ob da nicht noch andere Stoffe als Aminosäuren dran binden. Ja. Also das bedeutet das, was ich hier geschrieben habe. Und meine Stoffe, obwohl wir meistens den Umami-Geschmack mit fleischig verbinden, kommen alle meine Stoffe aus Pflanzen. Also 15 Stoffe, die aus Pflanzen extrahiert wurden, die irgendwo in Südamerika gesammelt wurden. Ja. Jetzt kommt das Fickige. Was habe ich gemacht? Ich habe Organismen -Gen verändert. Yeah. Ja. Es <lacht> war, war kein Organismus, sondern nur eine Zelle, in der ich halt ähm, meinen Rezeptor eingeschlossen habe. Zellen sind unsterbliche Zellen. Das heißt, sie können sich immer wieder teilen und sterben nicht. Und in die habe ich halt den Rezeptor reintransfiziert, heißt das. Damit in der Zellmembran dann mein Rezeptor war. Und was hat der Rezeptor Cooles gemacht? Der Rezeptor verursacht, dass Kalzium in der Zelle ausgeschüttet wird. Und das Kalzium misst man mit einem Farbstoff, der Fluor 4 heißt. Und der halt eine Fluoreszenz aussendet, die man dann misst. Und das sieht dann so cool aus. <lacht> <lacht> also. Man sieht das nicht, dann gibt man den Stoff aus und dann ändert sich die Chlorosin und sinkt wieder ab, weil die Zelle sich regeneriert. Fragen? Ja. Ähm, mit was für Gerätschaften hast du da gearbeitet? Mit einem Roboter. Okay. Du, du, du. Der Roboter heißt Flipper. Und es ist einerseits ein Pipettierroboter, also ich gebe in Schälchen meine Substanzen rein und meine Zellen rein und der Roboter ähm, sorgt die Substanzen auf, fällt rüber und gibt sie wieder ab, dafür muss man halt ein Programm schreiben, wie schnell er das machen soll und so und gibt es halt dann auch die Zellen und dann ähm, wird halt die Fluoreszenz auch von dem Roboter gelesen und der, das hier sind sozusagen die Originallagen, der schmeißt mir dann das raus. Und die Infrastruktur könntest du dann auch irgendwie oder? Genau, also ich hab, war am Deutschen Institut für Ernährungsforschung und also da durfte ich den Buch benutzen. Mhm. Genau. Und man sieht halt, also Leervektor, das heißt, das Zellen äh, den Rezeptor nicht beinhalten und rot ist halt die Spur, wo der Rezeptor drin war. Und da sieht man halt eindeutig, wenn kein Rezeptor in den Zellen ist, passiert auch nichts. Das heißt, die Zellen reagieren nicht auf die Substanzen. Und wenn ein Rezeptor ist, dann reagieren die Zellen, das heißt, das Signal ist spezifisch wirklich für diese Substanz und den Rezeptor, dass da eine Interaktion passiert. Ja, und wenn das passiert, dass beide was machen, dann weiß man, okay, meine Substanz dockt vielleicht an meinen Rezepten an, aber du kannst nicht sagen, dass es nur an den Rezeptoren weil ja was auch noch was mit den Zellen, die keine Rezepte haben, passiert. Und das habe ich dann als kein Signal gewertet, weil man das nicht genau sagen kann. Ja, ich habe alle Versuche dreimal durchgeführt. Weil in der Wissenschaft ist es halt so, du machst ein Experiment, da kommt was raus, aber kannst du kannst dir nicht sicher sein, ob das, wenn du es ein zweites Mal machst, auch funktioniert. Und außerdem hat man dadurch halt auch einen Fehler, also kann den Fehler bestimmen, ob das signifikant ist oder nicht. Also das ist, was Bioinformatik eigentlich ausmacht, Statistiken. Und so sieht dann eine Statistik aus, meine Stoffe von A bis O. MSG ist Monosodiumglutamat, glutamat also Glutamat. Wenn ihr das irgendwo mal hinten drauf liest, dann wisst ihr, dass Glutamat drin ist. Und wie man hier sieht, die meisten meiner Stoffe machen nichts, aber zwei, I und J, haben ein Signal hervorgerufen. Okay, mir fällt gerade auf, ich habe noch gar nicht gesagt, warum ich mich damit überhaupt beschäftigen musste. Also, Glutamat, hat vor allen Dingen in der Öffentlichkeit ähm, einen schlechten Beruf bekommen, ähm, durch das sogenannte China Restaurant Syndrom, das angeblich, wenn man zu viel Glutamat ist, man Kopfschmerzen kriegt, dass einem schlecht geht danach. Allerdings durfte ich das nicht in meiner Bachelorarbeit schreiben, weil es dazu keine gesicherten Daten gibt. Also sie haben halt ähm, Studien gemacht mit Personen an den Glutamat oder ein Placebo gegeben und konnten keine einheitliche Struktur feststellen, ob das wirklich an den Glutamat liegt oder nicht. Und aber weil es halt in der Öffentlichkeit, das halt, vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, dass er oft ohne Glutamat draufsteht, versucht man jetzt halt andere Stoffe, die den, also alles was irgendwie Proteine drin hat, hat auch Glutamat drin und man möchte halt den Glutamat ähm, Geschmack verstärken, weil es ein attraktiver Geschmack ist. Das heißt, wenn du etwas nicht isst und Glutamat drauf machst, dann wird es dir wahrscheinlich schmecken. Lebensmittelindustrie. Und deswegen sucht man jetzt Substanzen, die entweder auch den Glutamatgeschmack vermitteln, so wie I&J. Und haben halt die gleiche Reaktion wie Glutamat auf den Rezeptor. Oder Substanzen, die den natürlichen Glutamatgeschmack verstärken. Das heißt, du hast Glutamat drin, gibst diese Substanz auf, dann schmeckt es halt auch noch intensiver nach Umami. Und so sehen die Originaldaten aus. Also das hier sind Konzentrationen 150 ist. Höher als 15, deswegen könnt ihr auch hier einen niedrigen Auftrag und einen höheren Ausschreib sehen. Ja. Kannst du ja. mal sagen, wobei guter Markt sind natürlich hocker? Halt in Tomaten, in Käse, im Fleisch, im Fisch, in, eigentlich auch in jeder Pflanze, also alles was irgendwie Proteine beinhaltet, aber halt in den ähm, davor kommt es halt höchst, häufiger vor und wo es isoliert, wo es wirklich sehr oft vorkommt, ist halt in Seetang. Deswegen haben das die Japaner, weil die ja auch die Sushis essen und das mit Seetang umwandeln. Deswegen haben die das halt auch, also weil es ihr Gericht ist, haben sie sich auch damit am meisten beschäftigt. In der westlichen welt wurde es halt erst 2002 anerkannt, weil man da den Rezeptor gefunden hat und da konnte man nicht mehr sagen, nee, den Geschmack gibt es nicht. Weil es gibt ja ein <lacht> Rezept dafür, für das. Hast du eine persönliche Meinung entwickeln können, wie gesagt, ähm, okay, es gibt ja keine äh, wirklichen Daten dafür, äh, dass die Industrie das widerlegen konnte, aber... Also ich kann da Arbeit schön genau. Paracelsus äh, zitieren. Okay. Die Menge macht das Geld. Ne? Also umso mehr du willst, Irgendwann wird es dann wird's Körper schaden. Aber also ich habe auch mich darüber gelesen und eigentlich sagt man, also Glutamat ist ein Neurotransmitter, deswegen könnte es gefährlich sein, aber bei gesunden Personen kann das vom Blut nicht, also es kann nicht über die blut hirn das heißt, eigentlich kommt das Glutamat nicht ins Gehirn. Also da muss schon irgendwas kaputt sein, damit es. Ja. Also deswegen. Aber andererseits ist es halt echt, wenn du zu viel von irgendwas isst, es kann immer ja. dein Tod sein oder nicht gut sein. Ja. Und ich finde es halt auch nicht gut, dass man alles... Also ich persönlich, ich versuche halt die Stoffe immer so zu essen, wie sie sind, weil ich finde es nicht gut, wenn man zu viel... Ja. Oder wenn man was nicht isst und es dann... Ich meine, wenn man es nicht isst, dann man es nicht Essen. Ja und ähm, gleich kommt das Besondere, <lacht> was ich entdeckt habe, wo man guckt, dass er vielleicht ähm, Hier ist Glutamat und Glutamat wird das IMP verstärkt. Das heißt, ich kann den -Geschmack noch nochmal intensiver machen, wenn ich IMP dazugebe. Und hier sieht man meine Substanz M. Und meine Substanz mit Glutamat. Das ist wesentlich höher als nur Glutamat, obwohl es die gleiche Konzentration ist. Das heißt, meine Substanz M verstärkt auch den Glutamatgeschmack, wie IMP, vergleicht man die Höhe. Und wenn ich meine Substanz, IMP und Glutamat zusammen auf meine ist das ungefähr auf dieser Höhe also wegen den Führerbalken kann man ja, ich würde sagen, dass es signifikant ist ja. so, ich würde jetzt auch nochmal vergleichen also, was ich rausgefunden habe Glutamat und IMP, das wussten binden an dem Rezeptor und ich habe jetzt noch die Substanzen K, M und N, die zusätzlich das Signal verstärken, das heißt, die binden, okay, weil es ist falsch. hier ist es die binden zusätzlich an diesem Rezeptor und das hatte man vorher noch nicht entdeckt, dass es wirklich noch eine dritte Substanz ist, die dran binden kann, um das Signal noch höher zu machen. Das heißt, ich muss nicht mehr IMP aufs Essen geben, ich kann auch KM und N aufs Essen geben und es wird intensiver. Und ja, was jetzt noch ein bisschen spaßig ist, so sieht das halt aus in Biochemie. Das hier ist Mipramat und das ist IMP und das ist die Rezeptorumgebung. Das ist eine Elektronenwolke. Ist einfach verdammt cool. <lacht> lasst es euch schmecken ja? aber jetzt eine wirkliche Anwendung gibt es davon noch nicht oder kann man die Muskalien jetzt im Supermarkt kaufen also ich kann zum Beispiel den Namen der Substanz nicht sagen weil darauf schon ein Patent ist also spekulieren ja. sie darauf aber es kann, wird jetzt nicht in nächster Zeit sein es also ist alles pflanzlich, hast du gesagt, hast du gesagt. das ist alles pflanzlich. Also es kommt in der Natur vor. Ja. Kannst du nochmal sagen, was IMP ist? Inosinmonophosphat. Also das, das ist. auch ein Stoff okay. oder was genau? das ist ein okay. Nukleotid, also woraus deine DNA besteht. Also jetzt nicht aus IMP, aber so ähnlich sieht es aus. Ja. Aus IMP kannst du die Nukleotide für deine DNA gewinnen. Also ist sozusagen auch überall drin, weil alles, was wir essen, hat DNA, also nicht, nein, nicht alles, aber alles ja. natürliche. Vielleicht was ja. vorliegen hast. Genau. Nicht nur von Cowboys und ernährst, dann ja. ist es ehrlich. Schön, dass Glutamatfreiheit draufschreiben. dann müssen wir nochmal genau reden. Naja, das ist ja, halt, wenn sie halt glutamatfrei draufschreiben, da meinen sie, das ist frei von Zusatzstoffen von Glutamat, also okay, sie haben also nicht nochmal Glutamat drauf gemacht. Ah okay. <lacht> also die, die nicht raus, wenn sie das Genau, also die machen ich da also nicht nochmal Glutamat drauf. Das ist eigentlich schon missverständlich, ja. Naja, das ist halt missverständlich, weil das sozusagen von der Bevölkerung... Es ist ja auch nicht, also okay. wir wissen das halt nicht, dass überall Glutamat drin ist. Aber allein... Also Wenn es trotzdem ist eine, draufschreiben eine, es ohne glutamat Zusatzstoffe, also ja. ist halt nicht missverständlich. Ja. Und dein Körper kann ja auch glutamat sozusagen selber herstellen. Es ist keine essentielle Aminosäure.